Hey hey, wir sind gut angekommen in Uppsala. Ja, wir verschaffen uns gerade einen Überblick und haben gerade eine kleine Stadtführung gemacht. Dann sagen wir bis bald und ihr hört von uns. Hey, do. hey, do. hey do.